Blauer Himmel, blaue Plakette. Aus aktuellem Anlass <lacht> werde ich heute die blaue Plakette an meinem Motorrad anbringen. So sieht die aus. Wenn ihr die haben wollt, könnt ihr euch mal bei Electrify BW e.V. als Mitglieder bewerben. Und ich habe auch schon mein Nummernschild drauf geschrieben, so dass wenn die Polizei mich suchen sollte, mich auch findet. So, jetzt schauen wir mal ob das einigermaßen klappt. Wunderprächtig. Also immer schön sauber bleiben. Gerade in Stuttgart ist das wichtig.